Fußball, Damaschen, Salz, all diese Dinge erwarten euch heute in unserem Video. Wir werden FIFA spielen. FIFA ist ein Computerspiel, <lacht> in dem es um Fußball geht. Wir werden FIFA spielen. FIFA ist ein Computerspiel, bei dem Fußball simuliert wird. Es werden acht Spiele gespielt. Der Gewinner einer Partie darf dem anderen draußen eine Aufgabe geben. Also zum Beispiel, Max, mach vor dieser alten Frau einen Liegestütz oder anderes. Und der andere muss es durchführen. Also viel Spaß bei unserem Video. So, Match Nummer 1, österreichische Bundesliga. Glaub ich glaube ich nehme Alter. Alter oder was? Oh mein Geburtsort, SK in St. Pölten, merkt mir sicher. Der Na gut, sein. ich habe sogar das Passende dazu an. Perfekt. Nicht so rot, Und schwarz. Okay. Oh, oh, <lacht> Tür, oh, Scheiße! Boah, ich schloss die Bestrafung. Ah, fuck. Ah! Ah! Boah, aus dem Nichts! Ja! Aus dem Nichts! Joah! Huh! Souverän! Nein! Huh! Oh. Was, was, was, was? Absatz. Alter. Scheiße, nein! Der klingelt es. Klingel es. Sag die Hose aus öffentlich der Holzmann, frisch. Sieg mir eins, raus auf die Straße mit dir. Okay, äh, Maxi, siehst du die alte Frau da? Du musst jetzt hingehen auf vier Beinen, okay? Und sag, Achtung, hier komme ich und kriege an vorbei, okay? <lacht> okay. okay. Go! Oh, Wo komme ich? Das ja. Das ist ein Ein Hindernis. Der magst du wissen: Revanche. Manche lernen es nicht. Oh Gott, das mache ich. Das mache ich. Boah, Rieger. Das ein Regler, schlechtester Boden. Thürer, Maschine, hey, hey. Der Typ ist glaub durch die Luft geschwärmt. Ja. Einfach nur, was ist Fußball. los? Was geht ab in der österreichischen Bundesliga? Ah, sehr gut. Was ja, los? Souverän. Souverän. Notwendig und Manche lernen es nicht. Wer ja, ist es diesmal? Wer ja, ist es wohl? Ja, Anschluss! Es geht noch alles. Wenn so also der Moment kommt, in dem du nicht einmal mehr faulen kannst, weil du sie nicht triebst, Scheiße. Die wichtigste ja. Ecke meines Lebens. Mit einem Zittersieg. <lacht> Alltag mit einem Zittersieg. Keneke, siehst du da vorne einen Mann, ja. der da sitzt mit der schwarzen Kappe? Ja. wir wissen beide, dass du dich immer relativ schnell in Männer mit schwarzen Kappen verliebst, oder? Ja. Das solltest du ihm, glaube ich, mitteilen. Ich glaub, diese Information solltest du ihm nicht vorenthalten. Ah. Ja, ja, nein, das macht, das macht, das macht. Okay. Entschuldigung, Entschuldigung, ich verliebe mich schnell in Männer mit schwarzen Kappen. Can you speak English Yeah, I often fall in love with men with black caps. Not me, no? I don't know, I think so. You don't feel the same way? Have a nice day. Alles Nein, noch Österreich. Nein, nein. Jetzt muss ich gewinnen. Samurai haben Schwerter, Pistolenhelden haben Pistolen. Ich habe Schachtarboxen. Das erste 100-0 im FIFA wird aufgezeichnet. Nein. Was? Schiri, das war voll, Schiri, du! Bewissen, wo man da raus bereit für den besten Freistoß in der FIFA-Geschichte. Ja... Das ist ein Tunnel. Und es beginnt schon wieder genau gleich wie vorher. In der zwei, in der 83. Minute. Ich bitte etwas. <lacht> <lacht> <lacht> Meine ah, nein, ich Ah! Fehler! Nein. Und wieder souverän durch die Schlussphase gerettet nach dem Anschlusstreffer. Das ist über den Typ, wo du vorhin das Leihstand äh, machen ähm, Du gehst hin und dann fragst du sie. Dann fragst du die Burschen. Du musst sie Burschen nennen, ja? Okay. Ähm, sagst ihnen halt, dass du kein cola magst. Ja? Das magst du gar nicht, ja? Kein cola okay. Ähm, und ob es eine Alternative hat. Okay. Leute Cola. Halt gerne irgendwas anderes oh Gott, nein. Folgende <lacht> Problematik: Ich mag kein Kallipo Cola. Was wäre so eine Alternative? Es gibt ja nur Winnie. Winnie? Alle herholen? Alle, ja, okay, probieren. Ja. ja. ja. <lacht> Ja, stimmt. Ich versuch hier jetzt anzuregen. Na gut, später. Okay, wenn du noch einmal Schachter, Schachter Lester spielen möchtest, dann bitteschön. Dann habe ich dir echt schön vorgelegt. Kannst du mal Schwachen treffen? Ja, sicher. Äh, jetzt? Ist Geist euch! Renn doch irgendwie vor, dass du den scheiß Ball nochmal annehmen kannst, erst! Jetzt! Ja, komm! Den Pfeil immer anlassen, denn damit kann man Mindgame spielen. Oh. So, jetzt raus auf die Straße mit dir! Okay Maxi, da kommt jetzt eine Gruppe von Leuten, eher älteres Kaliber. Okay. Uh, ja, ich. Ich im Kinderwagen, im Kinderwagen ja. Okay. ja, genau. ja. Uh, ich frage mich aber, was ist denn da drin eigentlich? In, in, in dem Kinderwagen? Ja, also ich würde gerne mal... Dass du jetzt in, ich, ich soll sie fragen, was in dem Kinderwagen drin ist? Bitte, ja. Friedens mit den Erfahrungen. Ich habe keine Ahnung, was da drin sein könnte und go for it. Gut. Entschuldigung, ich hätte eine ganz wichtige Frage. Was ist denn da drin? Was ist da drinnen? Ich muss erfahren, was da drinnen ist. Ja, das. Was war? Es war doch nicht so freundlich, wie ich dachte. Achtung! Die folgende Aktion wurde spontan und ohne vorhergehende Recherche durchgeführt. Wir bitten euch den Blödsinn nicht zu Hause nachzumachen. So, jetzt zusätzlich zum Straßenplanieren noch für jedes Tor, was man kassiert, gleich live einen kleinen Löffel Salz, das ist ein Teelöffel, ein Teelöffel Salz konsumieren. Was? Was? Puh, das war kein Foul. Das war Ball gespielt. Nein! Und es ist rot und ich habe keine... Blaze Gescheißen oder nein? Das ist... Oh! Okay. Bye! Was ist das für Salz da noch? Ich habe noch nie in meinem Leben pure Salz gegessen, oder? Schmeckt das so? Wirklich? Ja. Bäh! Garizman, griffen nicht am Garizman. Komm bitte. Nein, ich fress kein Salz mehr, das ist saukraslich. <lacht> Hau ab mit dem Scheiß! Yeah. Abonniert uns. Bäh! Langsam fange ich an zu hinterfragen, ob es so schlau war, auf total offensiv zu gehen. Ich kann nur einen Tipp geben. Wenn der Typ Ronnie ist. Nein. Wenn der Typ Usman tritt, finde ich der Fußmann ist. Es würde in 0-0 stehen. Nein! Nein! Salt! Sch Nein! Da! Und ich bereue in dem Moment, wo ich dir das befinette. Macht, dass du das ist wahrscheinlich ins Video reinschneiden, während du den ganzen Arm nicht ranzumst. Unzerdrehbar. Ronnie! Hey, hey, du hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, Rad die Straße mit dir! Entschuldigung? Sorry? How do I sit? I forgot how to sit. Okay.